In diesem Video zeige ich, wie man so eine Holzkiste schnell und einfach herstellen kann. Hier sieht man das Material, das ich verwendet habe. Die Holzdübel in der Mitte verbinden später die einzelnen Bretter miteinander. Die kleinen schwarzen Dinger, das sind Dübelsetzer. Mit denen kann man markieren, wo genau man Löcher bohren muss. Irgendeine Säge brauche ich natürlich auch noch. Die hat nicht mehr Platz gehabt hier. Wenn ich das Holz zuschneide, muss ich daran denken, dass diese beiden Seiten hier etwas kürzer sind als der Boden, während diese beiden Seiten hier gleich lang sind wie der Boden. Wenn die Bretter zugesägt sind, ist es sicher gut, einmal zu schauen, ob die auch so zusammenpassen. Jetzt schreibe ich die Bretter noch kurz an. Ich nummeriere immer die beiden Enden, die sich berühren, mit der gleichen Zahl und mache zusätzlich noch zwei diagonale Striche darüber, dass ich nachher nichts vertausche. In die beiden kürzeren Seitenwände bohre ich nun auf jeder Seite drei Löcher. Dort kann ich nun die Dübelsetzer einsetzen. Und wenn das Brett dann genau passend ist, kann ich da drauf drücken und ich sehe dann die Markierungen der Dübelsetzer, wo ich die restlichen Löcher noch bohren kann. Damit ich nicht zu tief bohre, habe ich vorne am Bohrer ein Klebeband angemacht. Die Spitze, die jetzt noch rausschaut, die ist etwa halb so lang wie ein Dübel. Wenn ich die Löcher gebohrt habe und die Dübel eingesetzt, dann setze ich das Ganze einmal zusammen. So überprüfe ich, ob alles zusammenpasst und kann dann beginnen, das zu verleimen. In die Dübellöcher kommt überall etwas Leim hinein, dann setze ich die Dübel wieder ein. Und auch in die Löcher im anderen Brett und zwischen die Dübel gebe ich Leim. Wenn ich alle Seiten miteinander verleimt habe und sie zusammengesetzt habe, binde ich eine Schnur rundherum, damit es nicht wieder auseinanderfällt. Inzwischen habe ich in jedes Brett drei Löcher gebohrt damit ich später den Boden befestigen kann. Und jetzt setze ich hier gerade wieder Dübelsetzer ein, damit ich wieder markieren kann, wo ich bohren muss. Ich lege dann den Boden möglichst passend auf die Seitenwände, klopfe ein paar Mal drauf, dass ich die Markierungen auch gut sehen kann. Und von daher geht es dann gleich weiter wie schon bei den Seitenwänden. Ich bohre die Löcher, ich setze die Dübel, Setze alles einmal zusammen, um zu überprüfen, ob ich auch richtig gebohrt habe, und verleime das Ganze dann. Wenn der Leim trocken ist, kann ich die Kiste etwas schleifen und sie dann auch noch bemalen. Ich habe hier eine blaue Lasur verwendet und dann mit Schablonen und Acrylspray da ein paar Motive aufgesprayt. So viel zur Kiste, ich wünsche viel Spaß beim Nachbauen.